Hi, das ist ein kleiner Test. Ich wollte euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man in Shuttle ist, von, ich glaube es so ist ein Enterprise Shuttle, Typ 11 Shuttle. Ähm, das ruckelt leider gerade ein bisschen, weil ich habe gerade alle Effekte eingeschaltet von dieser App und da ist wohl die Quest 2 äh, Brille ein bisschen überlastet. Ähm, wenn sie, tun jetzt mal einen Scherz, die ganze Reflexion hier von den glänzenden Displays darstellen soll. Ähm, hat jemand so einfach so mal zusammengehackt in der Freizeit was man sieht ich weiß nicht ob ihr es auch seht, teilweise kann man das Shuttle durchgucken da fehlen ein paar Oberflächen wie es aussieht oder es sind zu dünn oder sowas, aber ansonsten ja, ist es schlecht gemacht also man sieht teilweise das Rendering ist ein bisschen ungenau ähm, ja, es, fehlen ein paar, es fehlen ein paar Ecken, aber es Sachen, sollten Sachen rund sein die eckig sind ich denke mal, das hängt daran, dass einfach die Power auf so eine Brille fehlt bis jetzt noch. Es ist halt einfach eine Standalone-Brille gerade, also wie so ein Standalone-Modus. Ähm, ja. Ich will gerade mal sehen, wie das aussieht, wenn man was über den Transporter schickt. Ähm, so. Und jetzt muss ich ein bisschen gucken, wie ich mich hier bewege. Weil mein Raum ist hier gerade ziemlich eng. Ich habe gerade keine Ahnung, wie das geht. Und normalerweise kann ich mich bewegen, aber jetzt kommt es gerade nicht. Ich würde nämlich gerne eigentlich euch zeigen, wie das ist, wenn man was mit dem Transporter bewegt. Ich weiß nicht, das klappt. Ah! So ah. müssen wir mal gucken. Irgendwie gucken, wir hier noch die Bedienungsanleitung freischalten. Hier mit ich sehe was Transporter. Ich glaube auch der Taste, genau. Und jetzt wollen wir erstmal eins. Müssen wir hier. Da verwendet. Und da. Ist alles schon doof, dass das Ding schon hintransportiert. Egal, das ist ganz lustig. Man kann auch rumfahren und sich Videos angucken. Ein paar wenige. So. Accessing Library Computer Data. mit einem reden. Voyager, Voyager here. <lacht> Lustig. Ich meine, Rest ist hier eigentlich alles ziemlich tot gemacht. Das sind einfach feste Bilder. Aber ich finde es eigentlich nicht schlecht, dafür, dass es jemand in der Freizeit gemacht hat. Das muss man ja auch mal fairerweise sagen. Okay, mal sehen, wie gut das Video geworden ist. Ciao, ciao.